Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute den weiteren 3-Ball-Trick, nämlich einen Ball hinterm Rücken werfen. Und wie der ganze Trick funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dazu natürlich drei Bälle, und müsst doch mit 3 Bällen schon klären können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch links oben einblenden. Und die Folge dazu ist einfach mal einen Ball zu nehmen und versuchen einfach den hinterm Rücken zu werfen. Wie immer rechtshänder wird jetzt mit der rechten hand linkshänder mit der linken und dann muss man schauen dass man den ball nimmt und so nach hinten wirft also ball nehmen und so über die schulter das heißt man lässt ungefähr hier wieder los das übt man dann damit man es gut kann und dann nimmt man drei bälle mit drei Welten ist das Ganze natürlich dann schwieriger, weil man weniger Zeit hat, aber man muss es einfach mal ausprobieren, das heißt, man jongliert und am besten geht es nicht mit einem bunten Ball, wenn ihr noch einen bunten Ball habt, dann könnt ihr euch auf den fixieren und mit dem das Ganze versuchen. Ich habe jetzt gerade im Moment keinen, deswegen mache ich es einfach mal mit irgendeinem. Das heißt, ihr nehmt dann in die rechte Hand, der Ball der in die rechte Hand kommt, den werft ihr einfach hinter der Schulter, das heißt, nehmen, hinter der Schulter werfen und weiter geht's. Ihr werft den natürlich über die linke Schulter und fangt ihn dann auch wieder mit der linken Hand. Also nicht den Ball, den ihr mit der rechten Hand über die Schulter geworfen habt, auch wieder mit der rechten Hand fangen. Ihr müsst den Ball mit der rechten Hand werfen und mit der linken Hand fangen. Ganz wichtig. Jetzt zeige ich das Ganze jetzt in meinem zeitüber. über. Mit dem heutigen Mittwochsvideo Ich würde mich freuen, wenn ihr am Samstag um 16. Uhr wieder vorbeischaut, da kommt dann ein ganz neuer Trick Und dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag, bis dahin, ciao